Ein Drittel hält das für unmöglich und ein Drittel steht dieser Frage neutral und ohne feste Meinung gegenüber. Wie beim Roulette auf den Dutzendunen. Kolonnen. Ein Dutzend spurtet in der Regel nach vorne, ist der Favorit. Ein Dutzend humpelt ein wenig, hängt zurück und ein Dutzend erscheint normal, etwa so oft wie es mathematisch sollte. Das sind alles Auswirkungen des sogenannten Zweidrittelgesetzes. Analysiert man auch das normale Leben, so stößt man immer wieder auf dieses anscheinend universelle Gesetz. Küchentischtheoretiker haben es einfach. Sie müssen weder ihr eigenes Geld investieren, noch der Empirik irgendeine Beachtung schenken. Nur einfach Millionen von Kus auf der Basis einfacher Mathematik analysieren und zu dem Trugschluss kommen, dass ein dauerhafter systematischer Erfolg beim Roulette nicht möglich ist. Fischwechsel, das rechtzeitige Wenden von Spieltagen, die persönliche Permanenz, also das persönliche Glück und Unglück, das in der Quantenwelt verankert ist, alle diese Dinge bleiben bei den Analysen und Ergebnissen völlig unbeachtet. Und darum sind Pauschalaussagen, dass Dauererfolge nicht möglich sind, einfach nur unfreundlich. Wenn nämlich die Aussagen von Küchentisch-Theoretikern stimmen würden, dürften erfolgreiche Systemspieler wie Stefan Ulrich nie existiert haben. Es gab ihn aber, und er war das lebende Beispiel dafür, dass man durchaus ohne Kesselfehler, ohne Kesselgucken, nur mit der persönlichen Permanenz Erfolge feiern kann, und zwar über Jahre hinweg. Wenn also Glück und Unglück die wichtige Faktoren sind, die über den Ausgang des Spiels entscheiden, und nicht nur die Mathematik, so stehen Glück und Unglück über der Mathematik, hebeln sie sozusagen aus. Weil nachgewiesenermaßen die Profite der Casinos höher sind, als der ihnen mathematisch zustehende Gewinn, muss es also ein Ungleichgewicht geben. Das gibt es auch, Aber zwischen der Theorie und der Praxis besteht in der Tat eine große Luft. Professionelle Spieler wie Stefan Ulrich fanden einen Weg, dieses Ungleichgewicht zu ihren Gunsten auszunutzen. In der Videobeschreibung verlinke ich mal zu zwei Videos, welches dieses Thema aufgreifen und auch die Spielweise von Ulrich. Beide finden Sie auch gleich hier im Abspann. Es sind die Videos, Blitzroulette-Tricks 3, der Glückspilz-Trick und Roulette legal manipulieren mit dem Felge-Magnet. Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis sich auch die Gerichte mit diesem Thema beschäftigen. Wegweisen ist eine Entscheidung des Landgerichts Frankfurt. Wir reden also nicht von einem Amtsgericht, es ist ein Urteil eines Landgerichts. Das Landgericht musste im Rahmen eines Verfahrens über die Möglichkeit der Existenz eines erfolgreichen Roulette-Systems entscheiden. Es kam zum Urteilsspruch. Mit dem Aktenzeichen 92 Schrägstrich S14856 88 stellte das Landkrieg Frankfurt fest, dass bewegliche Roulette-Systeme, die sich variabel dem Spielverlauf anpassen, was bei Stefan Ulrichs Spielweise und auch bei meiner Strategie der Trend das Kernelement ist, dem Spieler einen Vorteil bieten. Ich zitiere aus dem Urteil, ebenso unstreitig lässt sich und dazu bedarf es keiner wissenschaftlichen Erörterung, auch im Rahmen eines Glücksspiels unter Ausnutzung bestimmter Regelmäßigkeiten, Permanenzen und Einsatzmethoden die Chance als solche erhöhen. Das stand so im Urteil. Wem das nicht gefällt, der kann natürlich behaupten, die Richter am Landgericht Frankfurt sind nur Idioten oder Teil einer Verschwörung oder Selbstzocker oder was weiß ich für einen Unsinn. Leider ist das Internet ein Paradies auch für charakterschwache Menschen, die bevorzugt anonym andere substanzlos diffamieren, beleidigen oder wissentlich Unwahrheiten verbreiten. In der Glücksspielszene würde so manche auch vor Richter nicht halt machen, weil ihre Meinung nach nicht sein kann, was nicht sein darf. Noch einmal das Zitat aus dem Urteil: Ebenso unstreitig lässt sich und dazu bedarf es keiner wissenschaftlichen Erörterung. Auch im Rahmen eines Glücksspiels und Ausnutzung bestimmter Regelmäßigkeiten, Permanenzen und Einsatzmethoden die Chance als solche erhöhen. Das bedeutet, wenn sie auf Rot spielen, mit oder ohne Progression, sobald Schwarz sechsmal in Folge erschienen ist, oder sie spielen dreimal Rot, nachdem eine Dreierserie von Schwarz geworfen wurde, oder sie spielen einfach nur Rot ihr Leben lang, dann haben die Küstentisch Theoretiker recht. Sie werden auf Dauer verlieren. Dahinter steckt keine Variabilität, keine Anwendung der persönlichen Permanenz, keine kapitalschonenden Techniken, gar nichts. So einfach geht es nun einmal nicht. Aber im Urteil steht tatsächlich die Wahrheit. Es gibt erfolgreiche Roulette-Systeme, die variabel und trotzdem mit festen Regeln das umsetzen, was die Richter als Weg vorgeben. Sie können ihre Chancen durch spezielle Techniken unter Einbindung der persönlichen Permanenz erhöhen. Und das ist kein Ammenmächen, kein Betrug, kein Irrsinn. Es ist ein Fakt. Wenn Sie dieser letzte Hinweis neugierig gemacht hat, dann gehen Sie zu meiner Webseite derTrend.com und laden sich mein kostenloses E-Book herunter. Dort finden Sie zu diesem Thema mehr und auch das Roulette-System, welches ich auf der Basis des Urteils selber spiele. Abonnieren Sie bitte diesen Kanal, um neue Urteile über das Roulette nicht zu verpassen.